Hallo alle zusammen! Hier erfahren Sie, wie man Synology dsm auf einen PK mit dem xp Bootloader installiert. Sie erfahren, wie Sie Ihr altes Acer als Paar Edge NAS ohne Netzwerkzugang wieder zum Laufen bringen. xp ist ein Linux-Betriebssystem wie Ubuntu oder eine andere gängige Disposition. Es ist der Bootloader für das synology des betriebssystem das Sie auf Ihren NAS-Geräten verwendet. DSM läuft auf einer speziellen von Synology entwickelten Version von Linux und kann daher nicht direkt mit Desktop- und Service-Distributionen verglichen werden. Es ist für den Betrieb auf NAS-Geräten mit allen Funktionen, die diese Bieten Optimiert. fp Analogie ermöglicht die Ausführung von DSM auf jedem Gerät, zum Beispiel einen alten PC, Server oder NAS. Sie können sie es in ein Hardware-NAS mit den Multimedia- und Cloud-Funktionen des Betriebssystems DSM äh, verfallen. DSM ist ein intuitives, webbasiertes Betriebssystem, mit dem Benutzer Dateien auf ihrem NAS verwalten können. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie DSM unter Ver Verwendung des XPE -E Energie bootloaders auf einen Acer h 340 NAS installieren. In der folgenden Videoanleitung werden Sie in der Lage sein, dieses Betriebssystem auf jedes PK oder einem ähnlichen Gerät zu installieren. In meinem Fall war es nicht möglich, das NAS in den Ausgangszustand zurückzusetzen und das Standardbetriebssystem zu installieren. Also mh, entschied ich mich für die Installation eines DCM-Betriebssystems mit dem xp energy An jedes NAS-Modell kann eine Grafikkarte zur weiteren Konfiguration angeschlossen werden. Beim Anschließen der Karte stellte sich heraus, dass das Betriebssystem die Installation von internen Flash-Speichern nicht abschließen kann, sodass das Gerät nicht über das Netzwerk erreicht ist. Zur Anzeige des mh, Bildes auf dem Bildschirm ist eine pcs mm, x 1 grafikkarte erforderlich. Da es sich um eine recht seltene Karte handelt, habe ich einen speziellen Adapter-Reiser von X1 auf X16 verwendet. Als nächstes muss man in das BIOS gehen, um das Button von einem externen USB-Laufwerk einzurichten. Um in das BIOS zu gelangen, setzen Sie zunächst einen Jumper auf das ausgeschaltete Gerät und schließen Sie die beiden Kontakte kurz Schließen Sie dann den Bootloader-USB-Stick, Tastatur, Maus und Netzwerkkabel an das Gerät an. Ich werde Ihnen später zeigen, wie Sie einen bootfähigen Stick mit dem Expernologie-Bootloader erstellen können. Schalten Sie dann das NAS ein und drücken Sie F2 auf Ihre Tastatur, um das BIOS abzurufen. Um in den Bot-Bereich zu gelangen, suchen Sie den flash stick und drücken Sie die Plus-Taste, um ihn auf den Anfang der Liste zu setzen. Drücken Sie F10, um die Änderungen zu speichern und um das Gerät neu zu starten, woraufhin das NAS vom Flashlaufwerk bootet. Um die Starteinstellungen zurückzusetzen, äh, entfernen Sie einfach den Jumper. Nachdem wir nun das Gerät eingerichtet haben, wollen wir uns ansehen, wie man den Design installiert. Um den Prozess zu vereinfachen, laden Sie den Experienologie-Tool herunter. Einen Link zum Forum, wo es heruntergeladen werden kann, finden Sie in der Beschreibung unterhalb des Videos. Als nächstes müssen Sie entscheiden, welche Version der Synologie des main systems für das Motorboard Ihres Computers geeignet ist. Wenn es sich um einen älteren Computer handelt, der UFI nicht unterstützt, wird empfohlen, das 5.2 zu verwenden oder das 6.2.1 mit Board 1004 -Bett zu testen. In anderen Fällen sollte die in diesem Video gezeigte Version funktionieren. Starten Sie in das Xperionology Tool. Gehen Sie auf die Registerkarte Downloads und wählen Sie die richtige Version des Moveloaders aus. Ich benötige die Version 1.0.3 für die DSM 6.17, die sich bereits als funktionierende Version erwiesen hat. Lassen Sie das Archiv CinoBot 7 herunter. Und dann müssen Sie DSMR das entsprechende Version herunterladen. 62103 DSMR 617. Entfacken Sie das Archiv mit dem Image-Datei, e Synabot ICO, und kopieren Sie die Datei mit der Erweiterung PATCH in denselben Ordner. Sie können nun einen botfähigen USB-Stick erstellen. Dieser USB-Stick wird Teil des Systems und wird zum Boten der ersten Treiber und des Botloaders verwendet. Ein alter 4GB-Stick funktioniert ebenfalls. Der nächste Schritt besteht darin, das Botloader-Image zu mounten und es zu bearbeiten. Öffnen Sie im Fenster Spineologie-Tool die Registerkarte Portable-Tool und starten Sie das Programm aus Mount. Klicken Sie auf Mount New, geben Sie den Pfad zur E-Mail-Datei an, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie hier die position aus oder geben Sie in diesem Feld 2048 ein. Deaktivieren Sie unten das Kontrollkästchen Red Only und stellen Sie Mount S Revumband Media ein. OK. Öffnen Sie ihn durch einen Doppelklick. Mit der linken Maustaste gehen Sie zum Ordner Group, suchen Sie die Datei Group in Tiefe G und öffnen Sie sie mit Notepad. In dieser Datei müssen Sie die Felder Width und Height ändern und hier die Werte des Flaschlaufwerks hinzufügen. Sie können sie über die Eingeschafften des Flashlaufwerks abrufen. Starten Sie auf den Xpinologie-Tool-Anwendung das Programm usb device Hier wird das Flashlaufwerk als Messstorren angezeigt, den Sie öffnen können, um sicherzustellen, dass es das richtige Gerät ist. Kopieren Sie die Werte Produkt und äh, Vendor-ID und fügen Sie sie in die gfg datei ein. nächstes müssen Sie einen weiteren Parameter, nämlich die Seriennummer des Geräts, in diesem Fall ändern. Um die Seriennummer zu erhalten, starten Sie das Programm Seriengenerator. Hier wählen Sie das Modell entsprechend der heruntergeladenen Datei. Bei mir das ist 3.6.17 und klicken Sie auf Generieren. Spieren Sie sie, fügen Sie sie in die Datei ein und sparen Sie die Änderungen. Deaktivieren Sie es in Offset, Mount und benden Sie es. Nun müssen Sie dieses modifizierte Image auf eines vorbereiteten USB-Stücks schreiben. Öffnen Sie Rufus und erstellen Sie ein bootfähiges flash -Laufwerk. Wählen Sie das Laufwerk, dann die Image-Datei Start. Das bootfähige flash ist fertig, sodass Sie nun mit der Installation beginnen können. Erfangen Sie den USB-Stick von Ihrem PC und schließen Sie ihn an das NAS an. Schalten Sie das NAS ein. Ich habe das BIOS zuvor so konfiguriert, dass es von USB bootet. Wenn alles gut ging, sehen Sie ein schwarzes Fenster mit weißen Buchstaben. Wählen Sie den ersten Punkt und drücken Sie die eingabe taste Der Bootloader ist nun bereit für die Installation. Um die Installation zu starten, gehen Sie zu dem PK, der das Gerät steuert, und führen Sie den Synology Assistent aus. Erlauben Sie den Zugriff durch die Firewall. Sobald das Programm gestartet ist, beginnt es automatisch nach Geräten zu suchen. Eine Diskussion sollte in der Liste mit dem Status Nicht installiert erscheinen. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf Verbinden. In dem sich browser Browserfenster sehen Sie den ersten Installationsbildschirm des DSM-Betriebssystems. Klicken Sie hier auf Installieren und wählen Sie dann die manuelle Installation. Geben Sie den Pfand und den zuvor heruntergeladenen patch datei an und klicken Sie auf Jetzt installieren. In einem Book-Fenster werden Sie gewarnt, dass alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht werden. Akzeptieren Sie OK. Dadurch wird die Protektion formatiert und der Manager installiert. Die Dauer des Installationsvorgangs hängt von der Geschwindigkeit Ihres Festplatte ab. Warten Sie den neuen Start des Geräts ab. Ein paar Minuten nach dem Neustart sollte das NAS im Netzwerk erscheinen. Das System wurde installiert und Sie müssen Ihren Servernamen, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Aktivieren Sie die automatische Aktualisierung, wählen Sie Benachrichtigung aus der Liste und klicken Sie auf Weiter. Quick Connect für die inoffizielle Version wird am besten übersprungen. Es kann später konfiguriert werden, falls erforderlich. Damit ist der designer installationsprozess abgeschlossen und das Gerät ist einsatzbereit. Als nächstes können Sie ein RAID-Array aus den Festplatten erstellen, den Netzwerkzugang konfigurieren und öffentliche Ordner hinzufügen. Um die Festplatten zu einem Array zusammenzufassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Menü und öffnen Sie den Störungsmanager. Gehen Sie hier auf Storons-Ressource-Pool und klicken Sie auf Create, um einen neuen Pool zu erstellen. Wählen Sie das zu erstellendes des Pools, verbesserte Leistung oder zusätzliche Flexibilität. Wählen Sie den gewünschten Raid-Typ aus und klicken Sie auf Weiter. Ziehen Sie, Sie die Festplatten, die das Zukunftsgerät äh, bilden sollen, auf die rechte Seite des Fensters. Weiter. Das System wartet Sie, dass alle Daten auf den Festplatten gelöscht werden. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Überprüfen Sie im nächsten Fenster die Einstellungen und klicken Sie auf Übernehmen. Danach wird das System Sie weiterhin warnen, dass Sie ein neues Volumen erstellen müssen, bevor Sie den Puls-Speicherplatz weiter nutzen können. Um das Volumen zu erstellen, öffnen Sie das Menü Matisieren Verwaltung und klicken Sie auf Erstellen. Öffnen Sie die Größe im nächsten Fenster. und klicken Sie auf Weiter, wählen Sie das Datei in das System, Weiter und klicken Sie im nächsten Fenster auf Übernehmen, um die Einstellungen zu bestätigen. Sobald das Array und die Partitionen erstellt wurden, können Sie einen Netzwerk Ordner hinzufügen. Wählen Sie dazu Systemsteuerung gemeinsame Ordner erstellen, geben Sie den Ordnernamen und die Beschreibung ein, wählen Sie den Speicherort aus, geben Sie die Berechtigungsbeschreibung auf und klicken Sie auf Weiter, legen Sie das Kennwort fest und bestätigen Sie die Änderungen mit Übernehmen. Legen Sie im nächsten Fenster die Berechnung für die Benutzer fest und klicken Sie auf OK. Jetzt können Sie sich über das Netzwerk mit dem Gerät verbinden und Daten auszeichnen. In jeder nas situation ist Hackman Rate Recovery das ähm, ultimative Tool zur Datenwiederherstellung. Das Programm hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Informationen im Falle eines versehentlichen Loschung von Dateien auf einem Netzgerät, einer Laufwerkformatierung, einer falschen Konfiguration, einer äh, Gerätefirmware und anderen Situationen mit Datenverlust oder Verlust der Zugriffs auf ein Netzlaufwerk und RAID-Rates schäden. Die Software unterstützt die meisten gängigen -Gängig datei technologien und RAID-Typen und kann in den meisten Fällen ein beschädigtes raid automatisch wiederherstellen. Entfernen Sie zur wiederherstellen die Laufwerke von Ihrem Gerät und verbinden Sie sie mit Ihrem Windows-PK. Halten Sie die Software herunter und führen Sie sie aus. Hat man Raid Recovery wird das gestörste RAID automatisch aus den Laufwerken wieder zusammensetzen. Um den Inhalt des Laufwerk-Arrays anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und dann auf Öffnen. Wählen Sie die App der Analyse aus und klicken Sie auf Weiter, um die Dateisuche zu starten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertigstellen. Suchen Sie das Verzeichnis, in dem die gemischten Dateien gespeichert sind. Wenn Sie auf die Datei klicken, können Sie Ihren Inhalt in der Vorschau sehen. Markieren Sie dann alles, was Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie dann das Laufwerk und den Ordner an, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Gehen Sie dann zu dem angegebenen Pfad und suchen Sie nach den wiederherstellten Dateien. Was xp betrifft, so ist es eine großartige und preiswerte Lösung für ein Heimprojekt. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Betriebssystem für Ihr NAS sind, sind Sie mit einem echten Synology-Gerät besser beraten. Das war's.